Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst vorerst gescheitert. Die Gewerkschaften und die Arbeitgeber beendeten kurz nach Mitternacht die Gespräche. Laut Bund sollen nun unabhängige Schlichter nach einer Lösung suchen. In der Zeit der Schlichtung herrscht Friedenspflicht. Somit sollte es über die Ostertage keine neuen Streiks geben. Warnstreiks der Krankenhausärzte und Ärztinnen. In sechs Bundesländern hat der ganztägige Ausstand für bessere Bezahlung begonnen. Dazu hatte der Marburger Bund in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland aufgerufen. Zur zentralen Kundgebung in München am Mittag werden mehrere Tausend Teilnehmende erwartet. Wieder mehr Straftaten registriert. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die Bundesinnenministerin Faeser zur Stunde vorstellen will.